Das ist Lisa. Zusammen mit zwei Freunden aus der Uni, Vicky und Tim, hat sie ein großes Vorhaben. Die drei möchten ein Gänselieselfest veranstalten. Ein buntes Sommerfest mit Essen, Getränken und einem Bühnenprogramm. Wie genau das aussehen soll, ist allerdings noch nicht ganz klar. An zu wenigen Ideen hapert es nicht. Vor allem Vicky ist kaum zu bremsen. Auf dem Fest muss auf jeden Fall eine Miss Gänseliesel gekürt werden. Ich finde, es sollte coole Foodtrucks und erfrischende Getränke geben. Und vielleicht Zuckerwatte? Ja, genau. Und Musik. Und eine Hüpfburg für die Kinder. Und wie wär's mit einem Feuerwerk? Oder einem Riesenrad. Sowas macht immer was her. Uh, oder einem Schriftzug am Himmel. Was haltet ihr von einer Tanzfläche? Und ein Klauen und Kinderschminken. Und, und, und. Fast scheint es zu viele Ideen zu geben und um zu wenige Pläne, wie man diese konkret umsetzen soll. Der Termin des Festes rückt immer näher und so langsam geraten die drei, vor allem Lisa, in Stress. Irgendwie müssen Sie diese Herausforderung als Team doch meistern können. Lisa schlägt vor, dass Sie sich bei Ihrem Professor für Sozial- und Kommunikationspsychologie, Herrn Top Team, Hilfe holen. Herr Top Team hört sich an, was die drei auf dem Herzen haben. Er denkt, dass vielleicht die Rollen, die Sie in Ihrem Team einnehmen, etwas mit ihrem Problem zu tun haben könnten. Ein Team setzt sich aus mehreren Personen zusammen, die alle eine bestimmte Rolle in der Zusammenarbeit einnehmen. Die unterschiedlichen Rollen lassen sich anhand des team Row circles beschreiben. Dieser ordnet die Rollen auf zwei Dimensionen ein. Von flexibel zu strukturiert und von extern, das heißt am Markt orientiert, zu intern, also auf das Team fokussiert. Ach so ist das? Und woher weiß ich, welche Rolle ich habe? Ja, das ist eine gute Frage. Dafür wurde extra ein Fragebogen entwickelt, den die Mitglieder eines Teams ausfüllen können. So kann jedem eine Teamrolle zugeordnet werden. Und was sind das dann für Rollen? Woran erkennt man die denn? Auf der Achse der Strukturiertheit stellt eine kreative Person ein besonders reflektiertes Teammitglied dar, welches Impulse zur Problemlösung liefert. Ihr gegenüber im Kreis steht der Koordinator. Dieser überprüft Abläufe und setzt sich für die Qualitätssicherung ein. Die Dimension der Markt- bzw. Der Teamorientierung wird durch den Networker bzw. den Moderator beschrieben. Der Networker vertritt das Team nach außen und stellt eine Schnittstelle zur Umwelt dar, während der Moderator Interaktion innerhalb des Teams anregt und einer strukturellen und organisationalen Funktion nachgeht. Zusätzlich gibt es in diesem Kreis vier Mischrollen, die sich zwischen den vier eben erklärten Teamrollen einordnen lassen. In einem Team kann jedes Mitglied also eine dieser acht Rollen erfüllen. Wie soll denn die Rollenverteilung in einem Team am besten aussehen? Für ein funktionierendes Team ist es gut, wenn die Rollenverteilung möglichst heterogen ist. Idealerweise sind die Rollen der Teammitglieder also über alle vier Quadranten im Team Rose Circle verteilt. Es gibt also verschiedene Rollen, die in der Zusammenarbeit eingenommen werden. Nachdem Lisa, Tim und Vicky den Fragebogen ausgefüllt haben, besprechen sie sich mit Professor TopTeam. Wie sieht das nun in unserem Team aus? Die Erarbeitung der Rollen läuft in zwei Schritten ab. Zuerst ordnen sich die drei selbst im Kreis ein. Dann werden Ihre intuitiven Selbsteinschätzungen mit den Ergebnissen des Fragebogens verglichen. Es zeigt sich, sowohl in der eigenen Einordnung als auch in den Ergebnissen des Fragebogens, dass sich Lisa, Tim und Vicky im gleichen Quadranten sehen und in dem Team ein hoher Grad an Flexibilität und Kreativität herrscht. Lisa, Tim und Vicky sprechen über die Ergebnisse des Fragebogens und versuchen gemeinsam eine Lösung zu finden, wie ihr Team in Zukunft besser zusammenarbeiten kann. Dabei werden Sie von Herrn Top Team unterstützt und dazu angeregt, über Ihre Wünsche und Bedürfnisse zu sprechen. Ich finde, in unserem Team fehlt noch jemand, der die Arbeit strukturiert und alles koordiniert. Zwar mache ich mir hier häufig kreative Gedanken über aufkommende Probleme und schnelle Lösungen, ich könnte mir aber auch vorstellen, mal etwas anderes zu machen. Genau, Lisa. Du hast doch sonst in der Uni auch immer das Ziel vor Augen und sorgst dafür, dass alle Deadlines eingehalten werden. Wenn du magst, könntest du diese Rolle doch in Zukunft auch für unser Team übernehmen. Ich selbst gebe auch immer gerne Anstöße für alternative Ideen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, unser Team nach außen zu vertreten und mich um die Kontakte zu anderen Personen zu bemühen. Es freut mich total, dass ihr gerne auch mal andere Sachen ausprobieren wollt. Da kann ich weiterhin für Kreativität sorgen und neue Ideen zum Gänselieselfest beitragen. Nach dieser Gesprächsrunde zeigt sich ein ausgeglicheneres Bild als zuvor, da Lisa und Tim sich neue Aufgaben im Team gesucht haben, für die sie in Zukunft verantwortlich sein wollen. Einen Quadranten können Sie jedoch immer noch nicht gut abdecken. Hey, da fällt mir eine Lösung ein. Ihr kennt doch alle Max, oder? Ich habe schon häufiger in der Uni mit ihm zusammengearbeitet und er kann wirklich gut im Team arbeiten und bringt einen immer dazu, noch weiter nachzudenken und die ganzen guten Ideen zu strukturieren. Wir sollten ihn fragen, ob er uns unterstützen will. Was meint ihr? Ja, das ist eine super Idee, Tim! Max ist einverstanden, ein Teil von ihrem Team zu werden. Und nach einer kurzen Gewöhnungsphase an die neuen Rollen können die vier den neuen Wind, den Max mitbringt, sehr gut nutzen. Seit wir uns mit unseren Rollen im Team beschäftigt haben, hat sich echt was verändert. Ich habe das Gefühl, wir sind jetzt alle zufriedener. Einfach, weil klar ist, wer was macht. Und dadurch geht es richtig gut voran. Ich kann meiner Fantasie nun zum Beispiel einfach freien Lauf lassen. Ohne schlechtes Gewissen, dass ich vielleicht gerade etwas anderes erledigen sollte. Es sind ja alle Aufgaben verteilt. Ich habe das Gefühl, meine Ideen kommen mir dadurch noch einfacher. Meine Aufgabe dabei ist, unser Budget und den Stand aller orga im Auge zu behalten. Ich bin also eine Art Dreh- und Angelpunkt und weiß immer, wer wie weit ist. Dazu führe ich Listen und Übersichten und lenke, in welche Richtung sich das Projekt insgesamt bewegt. Aktuell ist das wirklich eine super Richtung. Wir sind echt guter Dinge. Vor allem natürlich, weil ich so tolle Performer an Land gezogen habe. Ich alter Networker. Haha. <lacht> Scherz beiseite. Aber mein Bereich ist nun tatsächlich die Repräsentation unseres Teams nach außen. Das heißt, ich bin ständig mit allen in Kontakt, die beim Fest mitwirken sollen. Gestern hat zum Beispiel die Bürgermeisterin zugesagt, auf dem Fest eine kleine Rede zu halten. Das konnte ich direkt als Highlight mit auf den Flyer packen. Genau. Und damit wir uns nicht verzetteln, moderiere ich unsere Sitzung und sorge dafür, dass alle zu Wort kommen und sich untereinander absprechen. Solche Aufgaben habe ich früher schon oft übernommen, bei Gruppenaufgaben in der Uni zum Beispiel. Es fühlt sich gut an, dass hier allen klar ist, dass das mein Job ist, dann kann ich darin richtig aufgehen. Drei Wochen später ist es endlich soweit. Das Gänselieselfest findet statt. Es ist ein voller Erfolg, mit allem drum und dran. Die vier sind sehr zufrieden. Und um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, gewinnt Vicky ihre heißgeliebte Wahl zur Miss Gänseliesel.